Meine Damen und Herren, wir kommen nun noch zu Punkt 58. Das sind die Petitionen, die noch zu bescheiden sind. Bitte? Dann räumen wir noch ab. Ja, ist noch Die Ferien beginnen erst, wenn es klingelt. Alle Petitionen werden abgestimmt. Keine wird herausgenommen. Dann frage ich Sie, wer dem Beschlussvorschlag für die Petition zustimmt. Bitte ich das Handzeichen? Danke. Gegenproben, Stimmenthaltung. Einstimmig so die Petition beschieden worden. Ich äh, stelle fest, dass wir jetzt noch abräumen. Ich teile Ihnen Folgendes mit, was die Geschäftsführer uns mitgeteilt haben. Top 14, nächstes Plenum Tagesordnungspunkt 15, nächstes Plenum Tagesordnungspunkt 19, zur abschließenden Beratung in den RTA Tagesordnungspunkt 20, zur abschließenden Beratung in den KPA Tagesordnungspunkt äh, 23, 24 25, im nächsten Plenum alle anderen, die ganze Seite 7, bei mir hier von 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 nächstes Plenum, wie auch 39, 42 und 43, das nächste Plenum. Meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, jetzt hat es geklingelt. Ich wünsche Ihnen einfach gute Feen. Wahlkämpfen Sie fair, aber intensiv. Dann sehen wir uns nach dem Ferien wieder. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.